Drei Jahre des Umbaus sind vorbei. Jetzt ist die Augsburger Innenstadt mit einem neuen Pflasterbelag in der Fußgängerzone und neu geschaffenen Plätzen deutlich aufgewertet. Genau der richtige Zeitpunkt also, um verstärkt das Augenmerk auf Augsburg als interessante Stadt zu lenken. Der nächste große Schritt ist es natürlich, dass wir es allen zeigen wollen. Wir wollen, dass die Menschen nicht nur aus der Stadt, sondern auch aus dem Umland nach Augsburg kommen, diese Urbanität genießen und eben tatsächlich dann auch das Angebot, das wir in der Innenstadt haben, egal ob vom Einzelhandel, von der Gastronomie oder auch von den vielen, vielen Dienstleistern auch nutzen. Deshalb startet ab April die große Werbekampagne. Und jetzt kommst du, vor allem im Umland, soll damit das Interesse für Augsburg geweckt werden, damit sich die Frequenz in der Einkaufsinnenstadt steigert. Das ist auch das Ziel von Handel, Gastronomie und Dienstleistern, die in einem einmaligen Projekt zusammen mit der Stadt die Kampagne finanzieren. Weil es eine gemeinschaftliche Kampagne ist, ausgegangen vom Wirtschaftsreferat, ist die SIA sehr gerne mit dabei, der HBE, die IHK und natürlich ganz, ganz viele Einzelhändler und Gastronomen. Denn es geht um eines, die Augsburger Innenstadt zu stärken, gerade im Konkurrenzkampf auch mit anderen Städten. Und die Kampagne »Und jetzt kommst du« ist da ideal geeignet und da sind wir natürlich sehr gerne mit dabei. Wir müssen natürlich im Auge haben, dass auch die Umlandgemeinden sehr stark sind, dass sie aufgerüstet haben, dass sie entsprechend Einzelhandelsbesatz haben. Und da gilt es schlicht und einfach, wiederum diese Kunden, die er kaufen, Kraft mitbringen, in das Oberzentrum Augsburg zu bringen, welches ja einen wirklich unglaublichen Einzelhandelsbesatz hat. Ich glaube, wir sind momentan an einem Wendepunkt. Wir haben die Baustellen jetzt drei Jahre gehabt. Ja. wir sind jetzt eigentlich fertig. Auch die äh, Erreichbarkeit der Stadt ist wesentlich besser geworden, aber wir haben natürlich auch momentan noch schwierige Frequenzen und wir müssen jetzt nach draußen gehen und den Leuten sagen, dass sie kommen sollen. Das ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Eine Einladung für alle, das soll die neue Kampagne und jetzt kommst du sein, damit wieder mehr Menschen in die neue, attraktive Augsburger Innenstadt kommen.